So, herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich muss jetzt ausnahmsweise mal das Gespräch anfangen mit einer Frage an Sie alle. Gibt es unter Ihnen jemand, der schon Ahnung von Geld hat der, oder vielleicht Erfahrung in der Bank oder so? Gibt es da jemanden bei Ihnen? Ah, ein paar melden sich, okay. Dann passen Sie jetzt gut auf sich auf. Denn wenn Sie hier sind und Ahnung mit Geld haben, dann kann es passieren, dass Sie ein paar Jahre später Vorstandsmitglied der Bundesbank sind. Denn so war es. Vor fünf Jahren hat Sabine Mauderer hier gestanden und gesessen, so wie Sie das heute tun, als Gast. Sie arbeitete damals bei einer Bank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und irgendwann kam ganz überraschend der Ruf zur Bundesbank, oder? Ja, das war für mich auch überraschend. Und äh, wie gesagt, als ich vor vier, fünf Jahren hier als Gast war, ähm, da habe ich das auch so wie Sie hier genossen und äh, überhaupt nicht äh, daran gedacht, dass das hier auch mal mein, meine Wirkstätte äh, werden könnte. Als ich die Bundesbank kennenlernte, was zugegebenerweise im vorigen Jahrhundert war, äh, da war das noch so eine richtige Männerbastion. Sie sind jetzt zwei Frauen im Vorstand. Werden Sie von den Kollegen nett Behandelt? Also, ähm, und ich glaube. Vor allem, dass dass respektiert äh, und äh, verändert ist das Arbeiten? Also, ich glaube, das sagen auch die männlichen äh, Kollegen, dass ähm, eine gemischte äh, ein gemischtes Kollegium sehr, sehr viele Vorteile hat. Ja? Also, ähm, ich glaube, dass ähm, man, äh, wenn man innerhalb des Geschlechts ist, eben anders äh, argumentiert, zusammenarbeitet, als wenn man gemischt ist und. Sowohl die Frau Buch als auch ich, aber auch die männlichen Kollegen finden das sehr angenehm, dass ja äh, zumindest ein Drittel äh, Frauen sind. Ihr wichtigstes Ressort hier im Vorstand der Bundesbank heißt knapp und mit einem Wort Märkte. Ja, genau. Was verbirgt sich dahinter? Also, ob das das Wichtigste ist, ich habe ja zwei äh, quasi ich, äh, Abteilungen, das ab und das eine ist äh, Personal, das andere ist Märkte. Märkte, ja, das ähm, im Groben können Sie sich merken, alles, was mit Finanzmärkten zu tun hat, das ist in meinem ähm, Verantwortungsbereich. Zunächst einmal verantworten wir mit meinen äh, Kollegen, Zusammen die Umsetzung der Geldpolitik. Das heißt, wenn äh, bei der EZB entschieden wird, dass äh, den Banken für 0% eben Geld gegeben wird, dann machen meine Kollegen eben die Umsetzung dieses Beschlusses, indem sie das Geld, das Zentralbankgeld an die Banken genau zu diesem Zinssatz äh, übergeben. Sie geben das Geld allen deutschen Geldinstituten. Genau. Oder, mhm. oder liefern Sie auch Geld nach Holland oder in andere nein, nein, Länder? Nein, nein, also so. äh, dem, dem Sektor hier. Genau. Haben Sie dabei eigentlich Spielräume bei der Umsetzung dieser äh, Zentralbankratsbeschlüsse? Nein. Also die äh, Zinssätze sind ja festgelegt und äh, dementsprechend setzen wir das um. Und. Wenn Sie, kaufen Sie auch Staatsanleihen? Ja, also ähm, seit einigen Jahren äh, umfasst ja die Geldpolitik nicht nur äh, die Zinssätze, sondern eben auch das sogenannte Anleihekaufprogramm. Was macht das und was heißt das eigentlich? Das heißt, dass die Zentralbanken, also eben auch die Bundesbank, ähm, Staatsanleihen und andere Wertpapiere kauft und mittlerweile über äh, doch die Jahre ist das auch eine stattliche Summe. Im Eurosystem insgesamt haben wir Anleihen, also Wertpapiere in Summe von 2,6 Billionen Euro. Also das ist eine sehr große Summe. 2.600 Milliarden Euro. Ja. Und wie viel davon kommen aus Deutschland? Also wir haben auf der Bundesbankbilanz über 500 Milliarden. Und müssen Sie dann mit dem Finanzminister verhandeln über die Konditionen für diese Staatspapiere oder sagt er Ihnen einfach also so auf den Märkten kriege ich das los. Da da kriege ich fast noch Geld, wenn ich den Leuten Geld anbiete, Geld Geld äh, an, äh, an mich zu verleihen. Nein, äh, also das... Äh, und, oder können Sie entscheiden, äh, ich nehme zehn Jahre laufende Papiere oder 30 Jahre oder fünf oder vier oder ja. eins? Also wir haben verschiedene Programme. Ähm, und der größte Anteil, der gekauft wird, das sind eben äh, Staatsanleihen. Und wir erwerben die auf dem Markt. Das heißt, wir bilden den Markt ab. Das, was ähm, nach Laufzeiten und so weiter eben den Markt darstellt, das bilden wir auch so ab. Also da, da verhandeln wir nicht mit dem Finanzminister. <lacht> Umgekehrt ist der Finanzminister. Wir kaufen auch nicht. Vielleicht das noch mal ganz. Wir kaufen nicht auf dem Primärmarkt. Das ist vielleicht noch mal ganz wichtig. Also das heißt nicht, wenn etwas ausgegeben wird vom Staat, dass wir dann quasi die direkt kaufen. Das wäre eine Staatsfinanzierung. Ja. Sondern wir kaufen all das, was auf den Kapitalmärkten dort ist. Also mir denn das Sekundärmarkt. Das kaufen Sie also an der Börse dann oder, ja, oder von genau. Banken direkt oder mhm, Ja, genau. Ich habe das heute schon vergeblich schon mal rauszufinden, versucht, wenn der, der, dem EZB-System ist ja die Staatsfinanzierung verboten. Genau, so. das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Ja, gut. Wenn ich aber eine Bank bin und kaufe Staatsanleihen meines Landes und weiß genau, meine Zentralbank nimmt mir die gleich wieder ab, unter Umständen schon eine Woche später oder mhm. vielleicht auch einen Tag später oder eine Stunde später, ähm, was ist das nicht eigentlich dann doch indirekt eine Staatsfinanzierung? Also, ähm, und wenn nicht, Sie werden mir sagen, dass es das nicht ist natürlich, aber warum ist es dann keine Staatsfinanzierung? Also insofern, es ist eine sehr berechtigte Frage und die ist ja auch diskutiert, dass es eben Länder gibt, wo man, wo man sich vielleicht fragt, ist das nicht durch die Hintertür auch eine Staatsfinanzierung? Ich kann nur sagen, dass wir hier unterscheiden müssen und der Beschluss oder der Hintergrund, warum kaufen wir diese Staatsanleihen? das ist ja eine Geldpolitische. Entscheidung gewesen. Und insofern muss man ganz klar sagen, der Hintergrund, warum und in welchem Umfang quasi auch hier Staatsanleihen gekauft werden, das entschließt ja zum Beispiel auch keine, keine Regierung, sondern eben die EZB mit ihren Mitgliedstaaten ähm, entscheidet, wie viel eben auch an Liquidität, also das heißt, wie viel gekauft wird. Ich und das äh, machen eben die, äh, die nationalen Zentralbanken bei sich zu Hause. Entschuldigung, ich irritierte Sie gerade. Ich musste grinsen, weil man mein Huter, von dem Wind hinter Ihnen <lacht> über die Bühne getrieben wurde. <lacht> Das ist ja ein Verdacht, der zumindest in Deutschland oft ist. Sie haben gesagt, ja, das ist ein geldpolitischer Beschluss, warum das EZB-System die Staatsanleihen kauft. Äh, viele sagen, da, guck mal, an der Spitze der EZB sitzen Italiener. Der italienische Staat ist hoch verschuldet äh, und braucht, äh, hat, hat Probleme, sich zu, eigentlich zu finanzieren. Und eigentlich erleichtert die EZB mit ihren niedrigen Zinsen und eben auch dem Aufkaufprogramm eigentlich nur der italienischen Regierung ihren Schuldenberg im weiter zu vergrößern. Das ist einfach ein Verdacht oder eine Behauptung oder eine Unterstellung, die Sie in Deutschland jedenfalls ziemlich oft hören können. Ja, aber da kann ich mich nur wiederholen. Ähm, wir machen keine, also es ist ja sehr wichtig auch zu trennen zwischen einerseits der Wirtschaftspolitik und andererseits der Geldpolitik und die Geldpolitik wird ja nicht für einen konkreten Staat gemacht, sondern eben auch für das gesamte Eurosystem. Und insofern ähm, muss ich das von der Hand weisen, wenngleich ich auch noch mal darauf hinweisen möchte, dass Sie wissen oder die meisten von Ihnen, die interessiert sind, dass die Bundesbank immer sehr skeptisch auch diesen Anleihekäufen gegenüberstand und insofern ähm, auch da wieder. Es ist aber eine Entscheidung, die im Euroraum getroffen wird und die dann eben auch die Bundesbank bindet. Ja? Denn, denn ich meine, wir können unterstellen, die deutschen Papiere würden auf dem Markt auch so untergebracht, ja, ne? wenn sie sie nicht kaufen würden. Ne? Eigentlich ja, brauchen wir das da nicht. Da ist immer eine Nachfrage. Ja, der, und, und, und, und, und Sie haben ja nichts davon, ne? Sie kriegen auch keine Zinsen da drauf, ne? oder? Nein. Ver also verdienen wir Sie was damit ein bisschen? Ja, natürlich verdienen wir auch ein bisschen was damit, aber äh, das ist nicht der Grund. Ne? Ja. So funktioniert die Geldpolitik nicht. <lacht> das weiß ich. Okay, ähm, kommen wir zu dem zweiten Thema. Sie sind auch für das Personal zuständig. Ja. D ähm. Kann man sagen, dass Sie dann sozusagen die Personalchefin der Bundesbank sind? Ja, wir nennen das Personaldezernentin. Und das heißt, dass ich für alle Mitarbeiter, die mit dem Thema, die für das Thema Personal verantwortlich sind, eben die zuständige Vorständin bin und sozusagen auch eben die Personalstrategie und das, was im Bereich Personal eben für die bestehenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen quasi zu entscheiden ist, aber auch eben für die, die wir äh, künftig rekrutieren müssen, entscheide. Nun sind Sie hier als Arbeitgeber an einer, in einer Stadt, in der ja auch andere um gute Mitarbeiter buhlen. Ne? Da ist eine ja. andere Zentralbank, äh, die bei allem Respekt vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist äh, und jedenfalls ein größeres Rad dreht. Ähm, da sind x Geschäftsbanken, ich habe keine Ahnung, wie viele es insgesamt sind hier in Frankfurt. Sehr wie viele. Sind genug, ne? Die, und, und, und gelegentlich kann man hören, das wird wahrscheinlich auch ein böser Verdacht sein, dass so Geschäftsbanken eigentlich ganz gute Gehälter bezahlen. Wie schafft man es als Bundesbank, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben? Also als Arbeitgeber sind wir schon auch ähm, äh, sehr attraktiv. Das merkt man daran, dass wir eben auch mh, doch ähm, sehr gute Bewerbungen auch reinbekommen. Aber es ist eine legitime Frage. Warum äh, kommt jemand zur Bundesbank oder warum interessiert sich jemand für die Bundesbank? Ähm, es ist so, die Gehälter, die einige Geschäftsbanken, gerade hier in Frankfurt, auch im Zuge des äh, Brexit, wird ja zur Folge haben, dass wir ähm, auch noch weiter Bedarf an Bank äh, Mitarbeitern haben, im, im privaten Raum. Und insofern ist es natürlich so, dass da ein Gehaltsgefüge ist, mit dem wir nicht konkurrieren. Das ist auch gar nicht unser, ähm, unser Ziel. Wo wir quasi äh, zum Zuge kommen, warum sich Leute für uns interessieren, das sind die Aufgaben. Die Aufgaben der Bundesbank sind sehr interessant und sie sind sehr vielfältig. Also im Prinzip ist es so, dass sie ja quasi zum Wohle der Deutschen arbeiten, aber eben in, im Europasen Europäischen Kontext. Das heißt, unsere Kolleginnen und Kollegen haben fast täglich mit Kollegen aus dem gesamten Euroraum, also mit 19 anderen Ländern, zu tun. Und das macht das Umfeld sehr, sehr spannend. Ja? Und wir sind natürlich auch was dem puncto Sicherheit, ähm, aber auch Gehaltsgefühl ist schon auch äh, attraktiv. Und der Begriff, den meine Oma immer gebrauchte, der trifft bei Ihnen auch noch zu. Es gibt hier Bankbeamte. Ja, die Hälfte. Also wir sind ähm, etwas mehr als 10.000 Mitarbeiter hier in, äh, in Summe. Dabei ist es so, dass wir die Zentrale hier haben, wo wir uns heute befinden. Aber wir haben auch noch neun äh, Hauptverwaltungen und Filialen, noch einige mehr, über 30. Und in Summe sind das mehr als 10.000 Mitarbeiter. Und die Hälfte der Mitarbeiter, die sind rund die Hälfte, sind verbeamtet. Und der Rest ist im Angestelltenverhältnis. Sie haben schon die Zahl genannt: 10.000 Leute, grosso modo, arbeiten für Sie. Viele haben gesagt, damals, als die EZB gegründet wurde und wesentliche Aufgaben der vorher nationalen Zentralbanken übernahm, müssen das eigentlich noch so viele sein. Also, erstmal ist ja die Zahl der Mitarbeiter auch in den, durch die Struktur. Reform, nennen wir das, stark auch zurückgegangen. Jetzt haben wir um die 10.000 Mitarbeiter und die brauchen wir auch. Denn man darf nicht vergessen, zwar sind wir im Eurosystem, aber sehr, sehr der überwiegende Anteil an Aufgaben, den machen ja schon eben auch die nationalen Zentralbanken. Zum Beispiel das, was ich verantworte, die Umsetzung der Geldpolitik, aber auch der Zahlungsverkehr, das Bargeld etc. Das machen ja alles noch die nationalen Zentralbanken, ebenso wie die Bundesbank. Gibt es eigentlich einen Wechsel? Also, oder ist man, wenn man einmal bei der Bundesbank gelandet ist, immer Bundesbank? Oder gibt es auch mal einen Austausch mit der EZB oder mit Geschäftsbanken? Äh, also wer sich... Oder her? Ja, in der Regel, wer sich entscheidet, zur Bundesbank ähm, zu kommen, der geht auch nicht wieder weg. Also wir haben äh, eine ganz, ganz niedrige Fluktuationsquote. Aber es ist schon so, dass wir auch die Mitarbeiter ähm, ermutigen und ähm, äh, das begrüßen, wenn sie sich mal ähm, auf eine Abordnung zur, zur EZB einlassen. Das ist, wird auch gerne gemacht. Oder wir schicken auch mal Kollegen zur Pointe de France, nach Paris oder eben auch anderweitig. Insofern, das fördern wir und sind aber natürlich auch happy, wenn sie wieder zurückkommen. Wer hat denn eigentlich den schönsten Job in der Bundesbank? Den schönsten Job? Ja. Oh, das, äh, also ich habe einen hervorragenden, ganz tollen Job, ähm, aber ich glaube, das sagen mehrere von sich. Also ich glaube, wir haben hier wirklich, äh, sehr viele haben wirklich Sie haben tollen Sie haben auch Auslandsvertretungen, sind die begehrt? Ich die, meine, ja, ja, die sind weil, auch meine, sehr... Sie, Sie haben ja wahrscheinlich so interne Stellenausschreibungen ja. auch. Und, und, und gibt es da bestimmte Bereiche, wo Sie sehen, da, da melden sich ganz viele und, und, äh, und es gibt andere, die sind eher schwer an Mann zu bringen, da ist man froh, wenn man zwei Bewerber hat, damit Nein, hat. also ähm, wir haben natürlich einmal intern, aber wenn auch von außen äh, junge Menschen kommen, das ist einfach, weil ja die Gesellschaft ist vielfältig und so sind unsere Aufgaben auch vielfältig. Also von, da kann man keinen klaren äh, Trend erkennen. Ähm, da ist eigentlich äh, für alle was dabei und äh, das Interesse scheint auch äh, das zu spiegeln. Sie haben mal politiknah gearbeitet, dann haben Sie, wie ich sagte, bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau gearbeitet. Ist das eine andere Kultur hier? Und wenn ja, wie Wie unterscheidet sich die Arbeit hier von denen vorher? Also, ich äh, habe den Vorteil, dass meine Karriere im Bundesfinanzministerium begann, also im, in Berlin. Und das ist äh, ein Ministerium, das heißt, da ist die Kultur sehr vergleichbar mit der Kultur der Bundesbank. Ähm, die KfW ist ja auch also eine öffentlich-rechtliche Anstalt, aber ist natürlich sehr ähm, nah auch auf dem Markt tätig und insofern, ähm, die Fluktuation ist auch nicht hoch, aber sie ist ein bisschen höher und, äh, man, ähm, man ist in nicht verbeamtet und man ist auch mal offen, auch mal äh, woanders hinzugehen. Und insofern haben Sie dort mehr Umschlag. Und hier ist es so: Sie wissen in der Regel diesen Kollegen, diese Kollegin, die sehe ich auch in 30, vielleicht auch 35 Jahren noch mal. Und äh, das ist auch sehr was Positives. Ja, also. Ähm, Insofern, beide Arbeitgeber sind attraktiv. Jetzt, da ich Personaldezernent in der Bundesbank ist, mache ich aber natürlich mehr Werbung für die Bundesbank. Ja, ist ja auch ganz logisch. Offenkundig haben Sie da vor fünf Jahren einen ganz guten Eindruck gekriegt. Sonst wäre ein Angebot nicht verlockend gewesen. Oder? Ja, also ich muss sagen, damals muss ich sagen, sind wir auch nur aus purer Neugierige gekommen. Wenn man gesagt dass ein großes Gebäude darf man sonst nicht rein. Und was uns sehr interessiert, ist das Kinderprogramm. Und das ist ja nach wie vor sehr gut. Ich habe selber zwei Kinder und es ist uns auch als Bundesbank auch heute wichtig, dass die ganze Familie quasi sieht, was wir hier tun, wie wir hier aktiv sind. Und ich glaube, das ist ein Warnlohn des Programms heute auch so. Das hat Sie damals nicht der Goldraum gereizt. Nee, nee. Ehrlich gesagt, man weiß auch nichts damit anzufangen. Ne? Die, ich habe hab, hab immer gedacht, wenn man da die Goldbarren liegen sieht, also den Glamour verlieren die. Der, der, der Glamour ist erst da, wenn die zu Schmuck verarbeitet werden, aber so sehen sie aus wie irgendwie Backsteine. Da hat, glaube so. ich, jeder so, so. eine andere Auffassung, was bedeutet Gold <lacht> für mich, die Bunde, für die Bundesbürger ist Gold sehr, sehr wichtig. Wir haben ja auch äh, sehr große äh, Goldreserven, in Summe äh, können Sie an ja der Bankbilanz auch ablesen, von 120 Milliarden Goldreserven. Also es ist eine ganz äh, hohe Summe und äh, werden die Hälfte auch hier in Deutschland, hier in Frankfurt äh, gelagert und da äh, an zwei weiteren Außenstellen den Rest. Ja. Insofern für, für die Deutschen ist es traditionell sehr, sehr wichtig. Aber wie sehr wichtig oder wie, wie man sich da angezogen fühlt von dem Gold, ich glaube, das ist individuell ganz persönlich. Ich danke Ihnen herzlich. Wir sind schon am Ende. oh okay ja, Es geht ruckzuck vorbei. Und die Pause wird auch nicht sehr lang sein, was mich betrifft, nicht was Sie betrifft. Schon in zehn Minuten haben wir das nächste Interview dann mit Joachim Würmeling, ebenfalls Vorstandsmitglied der Bundesbank und äh, auch ein ehemaliger Europaparlamentarier übrigens. Äh, und dann geht's weiter. Herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Und danke Vielen Ihnen Dank. für die Aufmerksamkeit.